So, wir sind im themenbereich der Tilgungsrechnung angelangt und schauen uns heute ganz konkret an was denn das ratendarlehen ist und wie man das berechnen kann vielleicht mal von was ist denn überhaupt ein darlehen also hans möchte sich ein neues klitzekleines unauffälliges auto kaufen und leider fehlt ihm dafür das kleingeld deshalb geht er zur bank und sagt ähm, Entschuldigung, ich möchte mir ein neues Auto kaufen, könntet ihr mir bitte das Geld dafür ausleihen. Die Bank stimmt zu und gewährt Hans ein Darlehen in Höhe von 100.000 Euro. Jetzt ist es aber so, dass Hans das Geld nicht einfach so bekommt, sondern er schließt einen Vertrag mit der Bank. Man nennt es einen Darlehensvertrag und der könnte ganz vereinfacht vielleicht irgendwie so aussehen. Also ganz oben steht drin, das ist ein Ratendarlehen und die Darlehensumme ist logischerweise den Betrag, den wir uns leihen oder den Hans sich leiht. Die Laufzeit des Vertrags ist 5 Jahre und die Bank verlangt 3,5% Zinsen pro Jahr. Und außerdem wurde vereinbart, dass Hans das Geld in gleichbleibenden Raten jeweils zum Jahresende zurückbezahlen muss. Logisch, die Bank will das Geld wiedersehen. Also muss man auch zurückbezahlen. So, immer noch nicht ganz klar, was das alles bedeutet. Gut, wir erklären es nur mal ein kleines bisschen genauer. Also, die Darlehenssumme, bin ich mir relativ sicher, habt ihr verstanden, das ist einfach der Betrag, den Hans sich von der Bank leiht. In unserem konkreten Beispiel sind es 100.000 Euro. Die Laufzeit gibt einfach nur an, wie viel Zeit Hans hat, um das Geld zurückzubezahlen. Man gibt die Laufzeit in Jahren an und in der Finanzmathematik, das wisst ihr ja auch schon aus der Zinseszinsrechnung, kürzt man die Jahre mit einem kleinen n an, ab. Also in dem Fall fünf Jahre. So, dann Tilgung in Raten. Das ist jetzt sehr wichtig, das bedeutet einfach nur, ich bezahle den Betrag nicht auf einmal zurück, sondern immer am Jahresende in kleinen Teilen. Und diese kleinen Teile bezeichnet man als Raten. Also jedes Jahr geht Hans zur Bank, macht das eben fünfmal und bringt immer einen gewissen Betrag zur Bank zurück. So und dann bleiben noch die Zinsen. Ja gut, die Bank möchte natürlich auch ein kleines bisschen Geld verdienen und muss ihre Mitarbeiter bezahlen. Die müssen auch vielleicht die Miete für das Haus bezahlen. Also verlangen die Zinsen. In unserem Beispiel 3,5%. So, wir schauen uns dazu jetzt ein ganz konkretes Rechenbeispiel an. Also, wie kann ich denn jetzt mit diesen Größen den sogenannten Tilgungsplan berechnen? Das ist eine ganz typische Aufgabe für die Finanzmathematik. Ähm, ihr müsst einen Tilgungsplan erstellen. Kommt eigentlich auch in jeder Abschlussprüfung vor und deshalb wirklich ein wichtiges Thema. Ich schreibe mir mal ganz kurz rechts oben die Größen hin, die ich schon aus der Aufgabe kenne. Also die Laufzeit zum Beispiel N gleich 5 Jahre. Dann wissen wir außerdem, dass der Zinssatz klein p 3,5% pro Jahr ist, p.a. Und den Betrag, den wir der Bank schulden, den kürzt man hier ab, kennt ihr auch schon aus der Zinseszinsrechnung, mit K0, das ist das Startkapital. Also das sind die 100.000 Euro. Und dann bevor wir anfangen zu rechnen, würde ich vielleicht erstmal einen kurzen Blick in die Formelsammlung werfen. Da findet ihr nämlich unter 23 die Tilgungsrechnung und wir sind beim Ratendarlehen, also sind wir auch hier in dem Bereich Ratentilgung. Es gäbe hier noch die Annuitätentilgung, die schauen wir uns im nächsten Lernvideo an. Also das könnt ihr erstmal ausblenden, den Bereich. Wir brauchen nur die Ratentilgung. Gut, also der Tilgungsplan ist im Regelfall folgendermaßen aufgebaut. In der ersten Spalte steht das Jahr, in dem wir uns befinden. Da in unserem Beispiel die Laufzeit fünf Jahre ist, muss es auch fünf Jahre geben. Das kann ich hier schon mal eintragen. Die gesamte Laufzeit sind fünf Jahre. Dann kommt in die zweite Spalte das Darlehen. Also der Betrag, den wir der Bank schulden, den kürzt man ab mit K für Kapital. Da könnte auch Schulden oben als Überschrift stehen oder ja, ich weiß nicht genau, mit welchen Begriffen eure Lehrer da arbeiten, aber das Prinzip immer das gleiche. Der Betrag, den wir der Bank schulden. Okay, im ersten Jahr ist es relativ einfach. Es sind einfach 100.000 Euro. So, dann kommt die Tilgung. Jetzt mal ab mit einem großen T. Da steht jetzt der Betrag drin, den wir an die Bank zurückbezahlen müssen, jedes Jahr. So, da das hier ein sogenanntes Ratendarlehen ist, ich schreibe es mal nochmal oben drüber. Das wissen wir, weil es in dem Vertrag drin stand, muss ich diese Tilgungsrate ganz besonders berechnen. Also es steht auch in meiner Formelsammlung, die Tilgungsrate... Der rechnet sich als K0 geteilt durch N also ich schreibe das mal hier unten auf T ist gleich K0 durch N dann setze ich einfach die Werte ein und mache das entweder mit dem Taschenrechner oder das geht hier in dem Fall auch im Kopf sind dann einfach 20.000 Euro. So, die kann ich hier eintragen. 20.000 Euro. Und jetzt das wirklich absolut Wichtige, was ihr euch unbedingt merken müsst, weil es ganz, ganz häufig geprüft wird, da es sich um ein Ratendarlehen handelt, ist die Tilgungsrate jedes Jahr gleich. Also wichtig, wichtig, wichtig. Ratentilgung bedeutet, die Tilgungsrate ist jedes Jahr gleich. So, aus dem Grund kann ich die auch schon für jedes Jahr eintragen. Das sind immer 20.000 Euro. Dann kommt die nächste Spalte. Da berechnen wir die Zinsen, die wir bezahlen müssen. Kürzen wir ab mit einem großen Z. Und jetzt kann man das so machen, man schreibt hier Z1. Das bedeutet, die Zinsen, die im ersten Jahr zu bezahlen sind. Gewöhnt euch schon mal an diese Abkürzungen. Die werden für euch später wichtig, wenn ihr dann mit diesen ganzen Formeln rechnen wollt. Okay, ähm, was muss ich zum Thema Zinsen wissen? Die Zinsen bezahle ich immer auf den Betrag, den ich der Bank schulde. Also im ersten Jahr schulden wir der Bank 100.000 Euro, wir bezahlen 3,5% Zinsen, also müssen wir einfach 3,5% von 100.000 berechnen. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt, zum Beispiel 100.000 mal 3,5 durch 100 oder ich kürze es ein kleines bisschen ab und rechne mit dem sogenannten Zinsfaktor, macht der Taschenrechner oder mein Kopf und da kommt dann raus 3.500 Euro. So, dann gibt es noch eine letzte Spalte. Das ist die sogenannte Annuität. Abgekürzt mit einem großen A. Findet Hier auch in der Formelsammlung, falls ihr nicht wisst, wie man das Wort schreibt. Ich vermute mal, der Begriff ist neu für euch. Klingt auch nach einem relativ komischen Wort. Was letzten Endes dahinter steckt, ist gar nicht so kompliziert. Es ist einfach nur die Zinsen und die Tilgung addiert. Also in unserem Fall rechnen wir jetzt die ähm, 20.000 Euro plus 3.500 Euro, also Annuität im ersten Jahr, ich schreibe es hier auch nochmal hin, das ist die Tilgung plus die Zinsen im ersten Jahr, ähm, geht im Kopf, oder? 22.500 Euro. So, jetzt ähm, gibt es manche Tilgungspläne, wo noch die Spalte mit der Restschuld abgebildet ist. Die brauchen wir aber nicht zwangsläufig. Wir können uns einfach mal Gedanken machen, wie viel Geld wir im zweiten Jahr der Bank schulden. Da passiert äh, ein ja, ganz klassischer Fehler. Viele rechnen jetzt 100.000 Euro minus die Annuität. Das ist leider nicht korrekt. Wenn ihr... Schulden im zweiten Jahr, also K2 berechnen wollt dann rechnet ihr K1 Entschuldigung, K1 also der Betrag hier oben, die 100.000 Euro und wir dürfen nur das abziehen was wir im ersten Jahr getilgt haben also minus T1 dieser Betrag also 100.000 minus 20.000 Und das ergibt 80.000 Euro. Also den Betrag schulden wir der Bank im zweiten Jahr, zu Beginn des zweiten Jahres. So, dann drückt doch mal kurz auf Pause und versucht die Zinsen für das zweite Jahr zu bestimmen. Ich glaube, das kriegt ihr schon hin. Also, bedenkt, die Zinsen bezahlen wir auf den Betrag, den wir der Bank noch schulden. Also in dem Fall 3,5% von 80.000. Das würde ich jetzt auf jeden Fall mit dem Taschenrechner machen. Und da kommt dann 2.800 Euro raus. So, die Annuität schafft ihr auf jeden Fall selber. Einfach Zins plus Tilgung. Das sind dann 22.800 Euro. So, jetzt habt ihr schon viel Wissen zum Thema Tilgungsrechnung und ganz konkret zum Thema Ratentilgung kennengelernt. Ähm, ihr schafft es selber, diesen Tilgungsplan vollständig zu berechnen. Ich zeige euch trotzdem logischerweise am Ende des Videos die Lösung. Ich möchte jetzt nur noch kurz auf ein paar wichtige Dinge aufmerksam machen, die ihr auf gar keinen Fall vergessen oder verwechseln solltet. Es passiert nämlich doch ziemlich häufig und man ärgert sich dann im Nachhinein stark, weil es leicht verdiente Punkte sind. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung ähm, und was ihr euch merken sollt. Wenn ihr euch von der Bank Geld leiht, nennt man das Darlehen oder Kredit. Abgekürzt wird es mit einem großen K. Man legt eine Laufzeit fest, die wird mit klein n abgekürzt und die Raten werden immer am Jahresende an die Bank zurückbezahlt. Beim Ratendarlehen, also das Darlehen, das wir heute kennengelernt haben, ist dabei die Höhe der Tilgungsrate jedes Jahr gleich groß. Und wenn man so ein Darlehen berechnen möchte, dann erstellt man einen Tilgungsplan. Gut, dann kommt jetzt hier noch die Lösung. Das ist der vollständige Tilgungsplan. Ich denke, das habt ihr geschafft. Da sind auch wirklich die Rechenwege nochmal dokumentiert. Ähm, diese Spalte hier ganz rechts, die ist optional. Warum ist es so? Naja, die Restschuld aus dem ersten Jahr ist logischerweise die Schuld aus dem zweiten Jahr. Also ob ihr die 80.000 Euro hier hinschreibt oder hier hinten hinschreibt, ist letzten Endes egal. Dann zu guter Letzt noch eine Übungsaufgabe für euch zum Thema Tilgungsrechnung. Versucht die doch mal selbstständig zu lösen. Ich zeige euch dann gleich im Anschluss auf der nächsten Seite die Musterlösung. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.